Uhuhu. Heute ist es geil. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Alles Gute für Geburtstag! Ja, heute ist mein Geburtstag. Das kann nicht gesund sein. <lacht> Ah, gehört dazu, gell? da kann man nichts machen. Einmal im Jahr. Wir sind auf jeden Fall wieder Zillertal und es ist nichts los. Schau mal, wie es dann oben ausschaut. Ja, zweiter offizieller Skitag hier drin, heute eben 25.12. Gestern war der erste, ja. da waren wir ja auch schon unterwegs. Und ich hoffe, wir pendeln heute mal rüber nach Hochflügen, oder? mir Das, das Verrückte, der Geschichte war, heute in der Frische beim Herfahren, also man fährt wie wenn man so in die falsche Richtung fährt oder so, keine Ahnung hier. Es ist nichts los gewesen man hat keinen Stress beim Skiurzirchen oder beim Skishoch. Spielt sich nicht so oft. und das ist Vollbetrieb in der Früh. Also 60 sind vielleicht gut Kautos nach, keine Ahnung, echt ganz cool, ja. Ja, aber schon auch sehr seltsam. Also von mir aus kann es wieder werden, wie es vorher war. Ja, bin also ich das auch hat. Heute schaut es hier oben auf jeden Fall viel besser aus wie gestern. So sollte Winter Wonderland immer sein. Und es schneidet leicht. Es ist echt schön. Auch wenn es von der Piste her wahrscheinlich nicht so viel anders sein wird. Aber es sieht schöner aus. Ah ja, und es ist weicher. Ah, schon geil. Juhu! <lacht> nichts los ja das sieht jetzt voll nach Winter aus Halt es geil. Uh. Endlich mit. Die hat mir einen Geburtstagssekt mitgebracht. Ein Enkel Piccolo. Die ganzen Fahrten mitgefahren. Jetzt ist er wir dürfen ja normal ja. nur die Masken begonnen lauter, wenn man was trinkt oder was isst. Und das tun wir eher hier. Ja. das tun wir jetzt ja. Die Kraft habe ich verlassen. Die Kraft, den ganzen Tag Ski fahren. Ah, oh, der schläft. Ein Trink- und Drehbettler. Was wollt ihr zuerst? <lacht> ah. Prost, Wetter geht sich nicht so gut. <lacht> Wie geht's schlendern. Ja, Schlechter so. kann's nicht. Alles gut, Alles gut, ey. Ja, ist doch hier. Ist Wir haben alles ja. Profis am Werk. Oh. So, weiter geht's. <lacht> ja, Grund zum Feiern. Ja? Yeah. I Nach dem Skifahren, das diesmal vor dem Kaffee mit Babys, <lacht> muss ja schließlich noch ein bisschen Geburtstag gefeiert werden. Und äh, Martin und Vicky haben ihre Geschenke von gestern noch nicht ausgepackt. Vielleicht lassen Sie euch auch ein bisschen mitspitzen. Mhm. Und der, was fragt, wer den Skikrack hat, mhm. das ist Vicky's Ski. Also Modell Ski der Vicky. Die sieht meiner schaut zwar so ein bisschen größer aus, doch. Ja, so groß, war Mal nicht auch so das ist. Da ja, ja, die stimmt ja. Ja, genau, das stimmt ja. ja. Hätt ich halt fahren können. Was hm. Morgen, von? Ah, morgen sind wir da. Ja, wir ah, haben nicht gedacht, dass es so viel Schnee hat ja, krass, heute. Ja. Ich bin ja sogar mit der Pistenlatte unterwegs gewesen. <lacht> Aber geht auch. So ist es ja nicht. Du warst echt lustig am Weg. Ich traue mir die Pommes am Pommes. Lernt man ja schon im ski Schwarz. Ja dann. Prost. Du hast Ja, ich tue es jetzt so. Prost. Also, der Ofen brennt schön. Ha? <lacht> Ah, oh, fein ist das noch ein Schief von so fein, oder? Ah, oh, Traum. <lacht> ja. ja. und der One Piece? Den gab es zu weit. Ja. Eine Mütze hätten ja. sie mir aber auch schenken können. Nein, fast die gab es zum Geburtstag. <lacht> <lacht> aber am Platz habe ich trotzdem nur am Boden. Immer was zu schimpfen, die Petra. Jetzt aber wirklich kann. Wird Zeit, dass die anderen ihre Geschenke aufmachen. So, los geht's. Gib mal Tipps ab, was ich so verschenkt habe. Wichtig ist, wenn ja, die Betra sagt, nicht zerbrechlich. Zu, also zu halt. Die ist nicht so das große Habe ich nicht gesagt, sonst hätte ich ihn schon abgeheilt. Und oh. weg. Boah! Was ist das? Boah! Nein, oh. Casey oh. China. Oh. Boah, oh. oh. oh. roter Anorak. Boah! Das ist ja Hammer, oder? Hm. Der Skilehrer braucht rote Klamotten. Aber da muss ich jetzt zugeben, Martin ist relativ schwer zu beschenken, so wie ich teilweise auch. Wir haben schon viel, deswegen hat er ein bisschen oh, jo, mitgeholfen Jackson. beim Christkind. So, gute Jacken mhm. ist schon hier jetzt, weil der Winterjacken ich hab, will echt verwirrt. Man will ja vielleicht zu und alt, oder? Ja, aber da habe ich ja Tipps vom Christkindl erhalten. Sehr gut. So, sind noch in Ah ja super, oder? Oh. Aber super. Perfekt, oder? Voll egal. Aber jetzt ist mein Geschenk. Cool. Hallo, ist er? <lacht> ja, aber super, die Jacke. Die ist echt super, oder? Ich oh, meine, die okay? sind ja. cooler. Boah. Scheiße, das ist gut. Mein Kosten schon wieder aufschauen. Der <lacht> Spiegel ist so ein Kasten. Und ja, wir haben uns genau eine Firma ausgesucht, in die wir verliebt sind, ja. von der wir gar nichts kriegen, aber wir mögen Na, sie trotzdem. Man war ja <lacht> nie vielleicht. Ja, geil. Bis jetzt haben wir nicht mal 5% Rabatt, ergattert. <lacht> vielleicht noch im Video. Hm. Hört ihr uns? Ja, hallo. <lacht> hast Ja, das ist jetzt ja. die und und Und, geil. Ich glaube, ich weiß nicht, Ich mach so gerne Schenker. Boah, Mikroputzen. Geil! Boah. Aber die muss, man muss ja Aber die kommt unten drunter. Also, ja. Da hinten brennt schon ein bisschen vom Ofen. Nein. Ich wünschte, ich hätte auch so viele. Mit, mit dem Weihnachtsspeck? Nein, geht. Wir haben viel Weihnachten. Die habe ich auch, dann können wir im Partnerlook rufen. Und mit der Mütze zusammen, dann von ja. dir, können wir dann im endgültigen Partnerlook. Mega! Schön! Was ist das? Vollschlafen. Geil. Ja, für den Bus halt. Ja, perfekt! Ja, weil ich den auch. Nee, war fein. Geil. Ja, aber es ist super mit Fein, Perfekt, mit der Socken. Schön. Ja, meine aus dem FKK Sonderclub. Ja, die sind aber auch geil. Jo. Ja. Die FKK Club sind die besten. <lacht> Danke schön. Alles kann nicht <lacht>